Was mich in den letzten drei Jahren am meisten beeindruckt hat, ist die Zusammenarbeit mit vielen engagierten Menschen. Das fängt schon in der Verwaltung an, im Referat, in den Ämtern, aber auch das Zusammenwirken, das Zusammenwirken mit den Trägern und mit vielen bürgerschaftlich engagierten Menschen, ob es jetzt in den Helferkreisen, im Bereich des war oder Sozialpaten. Sozialpolitik lässt sich nur gemeinsam erarbeiten mit vielen Menschen und das ist es, was mir jeden Tag Kraft gibt und was mich jeden Tag aufs Neue begeistert.